Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, heute einer eingeschobenen Episode aus aktuellem Anlass. Das Thema große Ziele, kleine Ziele. Olaf Kapinski vom mehr als hörenswerten Podcast Leben führen hat mal eine, erinnert das Blogparade, Podcastparade in den Raum geschmissen und gefragt, was unsere Meinung zu der Frage große Ziele oder kleine Ziele ist. Er hat mir aber einen Nerv bei mir getroffen, es ist für mich ein, ein, er hat aber einen Nerv bei mir getroffen. Es ist für mich ein wichtiges Thema und eins, zu dem ich eine relativ klare Meinung habe. Der Unterschied zwischen kleinen Zielen und großen Zielen ist der Unterschied zwischen Management und Führung. Es ist der Unterschied zwischen Bewahren und Schöpfen und es ist auch der Unterschied zwischen Erdulden und Gestalten. Kleine Ziele erreicht man durch mehr davon. Gleiche Kochrezept, nur mehr davon. Mehr Anstrengung, mehr Geld, mehr Druck, mehr Arbeitsverdichtung. Es ist einfach. Große Ziele erreicht man durch Umdenken. 5% Kostenreduktion erreiche ich durch mehr Druck. 50% Kostenreduktion erreiche ich nicht mit der Methode, die ich aktuell benutze. Ich muss mir eine neue ausdenken. Und das ist für mich der große Wert von großen Zielen, dass sie uns dazu anregen, das Problem von mehreren Seiten zu sehen, anders zu betrachten und grundsätzlicher zu lösen, als dieser kleine iterative Schritt, der einfach durch mehr Aufwand, mehr Druck, mehr Arbeitsverdichtung scheinbar erreicht werden kann. Mein Wahlspruch an der Stelle, noch besser als ein Problem richtig zu lösen, ist es, ein richtiges Problem zu lösen. Kleine Ziele sind Tretmühle. Stellen wir uns vor, wir besteigen den Kilimandscharo und wir setzen uns das Ziel dieses Jahr, die Bergflanke 270 Meter höher zu kommen. Und wir schaffen das dann können wir stolz sein. Wir sind den Berg 270 Meter höher gegangen. Wir stehen immer noch auf der Bergflanke. Wir gucken immer noch nur auf einer Richtung ins Tal, auf der anderen Seite ist der Berg. Aber wir sind jetzt 270 Meter höher. Und zur Belohnung dürfen wir nächstes Jahr 300 Meter höher steigen. Tretmühle erinnert mich ein bisschen an den Fallschirmspringer, dessen Fallschirm nicht aufgeht und der sagt, so weit, so gut. Große Ziele dagegen sind Heldengeschichten. Wir stehen oben auf dem Gipfel, drehen uns um in alle Richtungen, freier Blick, unverstellter Blick. Wir nehmen die Arme hoch und feiern uns. Qualitativ ein anderes Ergebnis, als ein bisschen die Bergflanke hochzukraxeln. Das Schöne an großen Zielen ist auch, wenn man sie erreicht, dann ist man auch ein Stück weit fertig. Ja, man hat einen qualitativen Wandel geschafft und man kann sich dann einem neuen Problem zuwenden. Drache tot, neuer Drache. Iterative oder, oder kleine Ziele heißen einfach nur, dass ich nächstes Jahr mich mit dem gleichen Ärger wieder rumschlagen darf. Vielleicht mit abgewandelten Worten von Förster und Kreuz, kleine Ziele sind besser, große Ziele sind anders. Und anders ist besser als besser. Kleine Ziele sind Stillstand. Ja, 5% Verbesserung in irgendeiner Kennzahl haben eine gute Chance, gerade das zu kompensieren, dass wir sowieso jedes Jahr ein bisschen fetter und träger werden, ein bisschen mehr Overhead ansammeln. Und insofern sind kleine Ziele einfach nur Stillstand. Große Ziele hingegen sind Fortschritt. Sie ändern uns, sie verändern unsere Position, sie verändern unsere Wirtschaften, sie verändern unser Businessmodell. Die verändern uns komplett. Kleine Ziele sind ein einfaches Problem. In dem Sinne, als dass es ein, ein bekanntes Kochrezept gibt. Das muss nur angewandt werden. Kleine Ziele sind bequem für große Konzerne, die sowieso von der, von der Execution, von der Ausführung leben. Hier ist das Rezept. Einfach umsetzen. Mach mal. Große Ziele sind kompliziert. Oder komplex, je nachdem. Kompliziert heißt... Wir wissen noch nicht, was wir nicht wissen, und wir müssen das Wissen erstmal uns erarbeiten und wir müssen auch erstmal verstehen, was wir nicht wissen. Und komplex heißt, wir haben ja ein Problem, zu dass es kein Wissen gibt. Wir müssen das Wissen erst generieren durch Testen. Kleine Ziele sind verlässlich. 5% kann man erreichen. Das Rezept ist klar. Man muss es nur machen. Deswegen sind sie auch kompatibel mit Zielerreichungssystemen. Bewertungen und, und generell konzernskompatibel. Große Ziele leisten das nicht. Man kann sich 50% vornehmen und nur 25% erreichen. Halte ich immer noch für besser als 5% vorgenommen und 5% erreicht, aber gemessen an dem, wie Konzernmitarbeiter bewertet werden, wäre das eine große Katastrophe. Das heißt, für große Ziele müssen wir auch mal scheitern dürfen. Rückschläge müssen akzeptiert werden. Wir brauchen Vertrauen von unserer Organisation, dass wir große Ziele ansteuern dürfen. Das muss eine Organisation doch erstmal können. Vor allen Dingen, wenn sie gewohnt ist, in kleinen Zielen zu denken. Kleine Ziele machen Druck auf die Mitarbeiter. Das Rezept bleibt gleich, der Gedanke bleibt gleich, nur mehr davon. Große Ziele sind unbequem, weil sie Druck machen auf Manager und Führungskräfte. Das Rezept muss geändert werden. Wir müssen die Thematik neu denken. Wir müssen richtig an die Wurzel ran. Sie sehen also, ich bin ein großer Fan von großen Zielen. Und jetzt kommt ein riesiges Aber. Auch große Ziele müssen heruntergebrochen werden. Das Spannende dabei ist, dass ein großes Ziel nicht in einer Kette von kleinen Zielen runtergebrochen werden kann oder sollte, dass die Zwischenschritte anders aussehen. Die besten Zwischenschritte zum Erreichen von großen Zielen sind Schritte, die untersuchen, was uns davon abfällt, das große Ziel jetzt schon zu erreichen. Was sind die großen Unbekannten, die großen Unsicherheiten, die großen Risiken, die uns davon abhalten, das große Ziel jetzt schon zu erreichen? Wir müssen systematisch die Risiken. Schöne Abkürzung dafür habe ich neulich erst entdeckt. Rat. die Ratte. Riskiest Assumption Test. Also was ist die risikoreichste Annahme, die wir treffen, wenn wir sagen, so und so können wir das große Ziel erreichen. Dieses muss man testen, dieses muss man absichern. Und das sind unsere Schritte auf dem Weg zum großen Ziel. Häufig erreicht man ein großes Ziel auch nicht in vielen kleinen Schritten, sondern indem man viele kleine Experimente macht, die Risiken Zug um Zug aufräumt, ausräumt und am Ende dann in einem großen Schritt den Wandel tatsächlich macht. Große Ziele erfordern auch, dass wir neues Wissen in die Organisation reinbringen. Manchmal mag das Wissen schon da sein, aber es ist mit Sicherheit nicht angewandt, sonst hätten wir diesen großen Sprung nicht vor uns. Das heißt, wir müssen lernen, anders zu arbeiten und wir müssen uns da auch inspirieren lassen. Wir brauchen also frisches Blut in Form von frischen Gedanken von außerhalb. Auch das muss systematisch gemacht werden, damit wir in der Lage sind, eine Organisation aufzubauen, in der große Ziele auch sinnvoll verfolgt werden können. Das geht auf Konferenzen, im Austausch, aber auf jeden Fall muss eine gewisse Neugierde bestehen. Große Ziele erreicht man, indem man das Problem gut versteht. Kleine Ziele, 5% mehr Umsatz, da wird häufig gar nicht über das Problem nachgedacht. Was ist denn das Problem? Was wollen wir da eigentlich erreichen? Wenn wir aber den Umsatz verdoppeln oder verdreifachen wollen, dann müssen wir uns grundsätzliche Fragen stellen. Dann müssen wir das Problem verstehen. Warum haben wir denn den aktuellen Umsatz? Was müssten wir denn tun, um einen anderen Umsatz zu haben? Und das ist der qualitative Unterschied zu den kleinen Zielen. Muss müssen wir den Kunden reden. Was brauchen die denn wirklich? Henry Ford wurde, wurde zugeschrieben, der Spruch, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie brauchen, dann hätte ich schnellere Pferde gebaut. Stattdessen hat er ein Auto gebaut und alle waren glücklich. Henry Ford hatte ein großes Ziel und hat es erreicht. Große Ziele werden mit der Übung übrigens auch leichter. Nicht so sehr, weil die Herausforderungen, die großen Zielen innewohnen, kleiner werden, sondern weil wir einfach nicht mehr glauben, dass etwas nicht erreichbar sein soll. Niemand hat der Hummel gesagt, dass sie eigentlich nicht fliegen kann. Deswegen brummt sie durch die Gegend. Geht nicht, gibt's nicht. Auch so eine Einstellung kann man erlernen. Ich persönlich bin für große Ziele. Neuland, Entwicklung, Erforschen, qualitative Verbesserung. Und ich habe deswegen auch meine Stelle im Großkonzern oder meine Karriere im Großkonzern verlassen, weil der Fokus auf Umsetzen, kleine Ziele mir nicht mehr gereicht hat. Ich helfe gern jedem, der ein großes Ziel hat, und das man durchdiskutieren muss. Externe Blickwinkel sind hier manchmal Gold wert. Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen: große Ziele sind nicht einfach skalierte kleine Ziele. Große Ziele sind andere Ziele, die uns zu einem anderen Verhalten zwingen und andere, qualitativ andere Ergebnisse bringen. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass wir uns große Ziele setzen.